Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über eines der ältesten Themen überhaupt sprechen. Die Liebe. Und da wir hier auf Mabacher TV sind, sprechen wir natürlich über Liebe und Behinderung. Als YouTuber habe ich für mich schnell festgestellt, dass ich eine Verantwortung euch gegenüber habe. Und zwar, ich habe eine Verantwortung, euch gegenüber euch zu unterhalten und zu informieren. Und in den letzten Monaten habe ich auch viel Fragen von euch bekommen, auch Lebensfragen. Und darum habe ich für mich auch festgelegt, ich habe auch eine Verantwortung, euch bei diesen Fragen zu unterstützen. Und eines der Themen, die häufig gekommen sind, war, wie bekomme ich eine Freundin als behinderter Mensch, wie, wie läuft das überhaupt, was kann ich tun, um nicht mehr alleine zu sein. Und da das eine sehr, sehr große Frage ist, und auch in meinem Leben, eine doch nicht geringe Rolle spielt, ähm, nehme ich diese Frage sehr ernst, und ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der wesentlich kompetenter ist in diesem Thema als ich, denn meine letzte Freundin, die ist auch schon hm, in den Jugendjahren, war das, und das ist auch schon 20 Jahre her, also bin ich vielleicht nicht Kompetenteste Ansprechpartner in diesem Bereich. Aber ich habe jemanden gefunden. Hallo, liebe Dorothea, danke, dass du da bist. Aber vielleicht stellst du dich kurz vor und erklärst den Leuten, warum ich glaube, dass du wesentlich kompetenter bist als ich. Naja, dann hoffe ich, dass ich deinen Ansprüchen gerecht werde. Bin sicher. Jetzt hast du ja das ziemlich hochgeschraubt. <lacht> Na, ähm, naja, ein paar Worte zu mir. Dorothea Proszek, ich lebe in Wien. Ich bin gebürtige Polin. Wir sind hier in meiner Firma, Project Power Consulting, die ich mit Leidenschaft äh, betreibe. Ähm, und warum du mich jetzt äh, gebeten hast zu dem Gespräch, mein Gott, ähm, also ein Hintergrund ist, äh, wenn wir bei der Professionalität bleiben, mal zu Beginn, äh, dass ich vor in den 90er Jahren ich eine Ausbildung gemacht zur Sexualberaterin und Sexualpädagogin bei Professor Dr. Rudrat Perner. habe ich sehr viel gelernt und habe auch einige Zeit in dem Bereich gearbeitet, so mit Trainings und Workshops und ein bisschen Beratungen zum Thema Sexualität und Behinderung ist jetzt schon ein bisschen her. Mein Weg hat mich ja dann in andere Bahnen beruflich geführt und privat. Ich hatte eine wunderbare Partnerschaft, 17 Jahre. Mein Partner ist vor einem knappen Jahr gestorben. Ähm, ja, danke. Und ja, ich denke, die 17 Jahre waren ganz, ganz ein großer Schatz auch, um aus dem heraus, und alles natürlich, was ich davor auch ähm, so erleben durfte, ja, äh, kann ich auch aus dem Bereich äh, und aus den Erfahrungen vielleicht ein bisschen was beitragen. Sehr spannend. Ja, danke genommen, dass du Zeit nimmst. Ähm, du hast schon gesprochen, du hast als Therapeutin gearbeitet früher? Als Beraterin. Beraterin, Ja. Mhm. Äh, Gibt es sowas heute noch, wo sich Menschen ja. hinwenden können? Ja. Also zur Erklärung zuerst mal. Ja. Ich habe viele Nachrichten bekommen. Ja. Äh, Facebook und E-Mail e und so. Mhm. So, Grundtenor, ich bin Rollstuhlfahrer und ich bin auf der Suche einer Freundin, oder äh, ich glaube, dass die Frauen Angst haben vor meinem Rolli, wie kann ich das machen, oder ich suche eine Freundin, gerne auch behindert, äh, wo finde ich welche? Das sind so die Fragen, die an mich herangetragen werden. Und äh, wenn du als Berater gearbeitet hast, stellt sich für mich die Frage, gibt es das heute noch? Ja natürlich, natürlich, es gibt, äh, also ich würde sagen, angefangen von Familienberatungsstellen, Der Familienberatungsstellen beraten auch zum Thema Partnerschaft, Beziehung, Sexualität, und da kann man genauso äh, sich hinwenden und schauen, welche Leute arbeiten da, welche speziellen Themen gibt es da, es gibt äh, Sexualberatungsstellen, äh, Beratungsstellen zum Thema Partnerschaft und Leben, äh, muss nicht immer nur mit Behinderung zusammenhängen, also ich würde irgendwie alle auch ähm, anregen wollen und äh, äh, Einfach Beratungsstellen und Einrichtungen aufzusuchen, die jetzt nicht immer das Label Behinderung drauf haben, äh, mu muss ja nicht sein. Also, es kann, wenn es für uns wichtig ist, ja, muss aber nicht sein. Also, dass wir uns wirklich Menschen suchen, die zu uns passen. Mhm. Also, da wirklich mal googeln zum Thema ja, Beratung, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. Wien. Googelt es einmal. Schaut's Oder was. auch Bundesländer. Gut, natürlich, ja. ja, man, ja man das merkt natürlich auch für ich Deutschland, bin, oder? Genau, die Stadt, in der ich wohne, die gebe ich ein, ja, oder dort, wo ich. Das Bundesland. Oder das Bundesland, oder dort, wo ich mich bewege, ja, das gebe ich unbedingt ein, und diese Wörter und dann kommen Stellen. Und die rufe ich dann ab, natürlich, uns wird es nichts äh, als Sport, sag ich mal, hä, muss man immer die Barrierefreiheit mit abfragen, mhm. und dann merke ich ja schon, wie sind die Leute gestrickt. Und aus dem heraus kann ich sozusagen eine Tugend doch machen, weil ich kann super filtern, wer wer spürt sich wie an im Gespräch, die meisten haben mehr gutes Gefühl dafür, ja? Wenn jemand schon sagt äh, Behinderung, äh ja. Dann danke, genau. aufnehmen. Genau, also da kann, hat man eigentlich einen super Filter, weil sonst, äh, sonst sagt man eigentlich jeden, egal ob behindert oder nicht, wenn man so jetzt auf der Beraterschiene ist, Beraterinnen, äh, äh, schaut so mal, ob euch überhaupt die Beraterin der Berater sympathisch ist. Ist ja eigentlich schwierig und zu so mhm. sagen, ha, jetzt möchte ich mit ihnen reden, ob ich überhaupt mit ihnen will. Mhm. Mhm. <lacht> Aber wir, also wir haben es irgendwie, wir können diese Notwendigkeit der Barrierefreiheit, die eigentlich zum raus raushängt und uns äh, oft nervt, können wir da in, eine, in einen Vorteil wieder machen und sagen, okay, sagen Sie mal, sind Sie barrierefrei? Und je nachdem, wie der umgeht, Stimmt, wieder, ja. mag ich die Stimme überhaupt, ja, ich, könnte ich mit der Person weiterreden, ja, so kann man das ganz praktisch zum Beispiel beginnen, wenn man, wenn man klassische Beratung haben möchte. Okay, ja, cool. Ich denke, das ist ein guter Start für sowas. Hm. Ähm, was kannst du noch empfehlen? Was kann ich noch empfehlen? Um, um jetzt, also Du hast gesagt, so Fragen, eben die Fragen, die uns alle bewegen. Nicht? Wie komme ich, wie, wie, wie finde ich den oder die, die mein Herz und meine Seele erfüllt. Genau. Ja, die kleinen unwichtigen Fragen des Lebens. Genau, nicht. die kleinen unwichtigen Fragen. Ja, raus ins Leben, hüpft nichts. Raus ins Getümmel, da wo Menschen sich aufhalten, da ins Leben stürzen würde ich sagen, das ist das eine, das andere ist, äh, mh, sich sehr gut mit sich selbst unterhalten. Okay. Und sich selber gut kennenlernen, auch den eigenen Körper kennenlernen, äh, wie, wie tick ich, was mag ich, äh, was mag ich nicht, äh, ich sage immer so, wenn ich gut mit mir selbst kann, nur dann kann ich auch häufigst gut mit den anderen, <lacht> okay. also ich muss mich auch selber wirklich mögen und lieben. Und ähm, da, da kann ich mich auf die Reise machen. Also Beratungen haben wir schon gesagt, aber wenn es jetzt mehr in, in die Körper auf die Körperebene geht, ich meine angefangen von Begegnungen, wo der Körper doch präsent ist. Also weiß ich nicht, bin ich, bin ich eher der Tanztyp? Da fällt mir gleich Insibility ein, ja, oder andere Tanzprojekte oder ähm, gehe ich weiß ich nicht zu so Theatergruppen und klingt mich ein oder sage Nahe Gruppen und so, ich will einmal mehr mit mir äh, mich beschäftigen, ähm, ja, schau, gibt es irgendwie Massageangebote, gibt es klassische Massagen, die mir gut tun, tut mir das gut, gibt es andere Körperarbeiten, da gibt es ja Unmengen an Körperarbeitangebote, bis hin zu Tantra-Massagen Massagen zum Beispiel, die wirklich den Menschen als Körper, Geist, Seele mit einbeziehen und wirklich auch ähm, ähm, in der Massage äh, auch äh, quasi wie du das so nett im Vorgespräch, <lacht> im Vorgespräch äh, erwähnt hast bis zum Happy End. Ja. <lacht> ja. Äh, einfach Aber das sind, dann, das sind dann Angebote, die schon wieder auch Geld kosten. Ja, wo man auch zum Teil selbst muss. Ja, natürlich. Okay. Natürlich, ja. natürlich. Mein genau. Also wir waren vorher bei Beratungsangeboten, es gibt Beratungsstellen, die sind gefördert, da zahlt man nichts, aber es gibt natürlich auch Beratungsangebote, die kosten was. Und bei Dienstleistungen von Massagen und Körperarbeit sind wir natürlich auch im Bereich, das kostet was. Wie wir vorher gesprochen haben, eben so einfach nur rauszugehen, mhm. um Leute kennenzulernen, und auch sich selbst besser kennenzulernen. Mhm. Ich kann ihn aufpassen. Fitnessstudio zum Beispiel, Ja oder? natürlich. Na, das ist eine Na, super Idee. Man kann Idee. Nicht alles machen. Sagt ja. Aber, aber super. Das ist eine super Idee. Ja. Genau. Okay. Fitnessstudio. Perfekt. Äh, Tanzstudios. Ja. Mhm. Äh, also alles was, äh, wo wir unseren Körper gern irgendwie auch, wo wir gern kommunizieren. Mhm. Wenn, wenn, wenn wir uns überlegen, wir wollen, wir wollen, das ist unser Wunsch in Beziehung zu treten, dann ist ja auch immer Körperlichkeit da Also ja, das ist ja der Wunsch, und äh, dann, wenn das Thema da ist, und, und ich sage mal so, der Austausch auf der Körperebene, Sexualität, Erotik, Sinnlichkeit, äh, gibt einfach ganz viel Kraft und Energie. Das ist, das ist Lebensenergie pur. Mhm. Und, äh, und da denke ich, das ist ganz wichtig zuerst zu schauen, was brauche ich selbst, und dann, wie geht's weiter? Also man kann ja sagen, es ist wichtig, dass man sich selbst nicht als Behinderten oder als Benachteiligten selbst wahrnimmt, oder? Und man schauen mit sich selbst so im Reinen sein und sagen, mhm. ich bin ein super Bursch oder ein Super Mädel, also und ich bin sexy, so wie ich bin. Es, es, es tut gut, ja, es tut gut. Natürlich gehören da auch Momente dazu, des Schmerzes, das Leben ist nicht weiß oder schwarz. Und wenn man sonst wirklich aussuchen könnten, hätte man wahrscheinlich diese Rolle, ich meine, auch wenn man sonst nach irgendwelchen, ja, ähm, das würde jetzt zu weit führen, vielleicht haben wir es uns ausgesucht, ja, aber ich sage mal so: Auf der realen, auf der reinen realen Ebene hätten wir es uns nie ausgesucht, ja, äh, wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich ein bisschen ab, abgeschwiffen, jetzt hast du mich abgelenkt, gell? Entschuldige. Ha, macht nichts. Aber ja, so dieser klasse, bursch klasse mädel äh, anspruch also so ein so, um, Wunsch wäre wär schon gut, ja. Genau, das habe ich gesagt vorher, dass da auch Momente des Schmerzes natürlich dazugehören, und zu so sagen, ja, puh, und das tut mir aber weh, und äh, ja, gewisse Dinge kann ich heute halt anders machen, oder nicht machen, gewisse Dinge sind heute halt nicht möglich, aber dafür sind sie anders möglich. Mhm. Äh, da durchzugehen bleibt keinem mehr spart. Ja. Also ich möchte jetzt nicht nur rosarot reden, ja, es, es sind eben auch Momente, die, die voll weh tun und, und wo man sagt, pff, ja, scheiße. Mhm. Aber Nichtsdestotrotz gleichzeitig zu sehen. Äh, wir haben sowieso einen Vorteil. Ja. Okay. Ja, also ich, ich meine, meine These ist ja, mein Lebensprinzip ist ja, dass ich sage, behinderte und behinderte Leute haben einen Vorteil gegenüber nicht behinderten Menschen. Da bin also ich mir jetzt sicher, dass all interessiert, dass du das genau Ja, Wir, wir haben es ja viel besser. Wir haben es ja viel besser, weil wir sind viel schneller in der Situation mit der Nase quasi wirklich auf den Boden zu fallen, weil wir quasi nicht den Hochglanzplakaten entsprechen. Nicht so dieser, dieser also schau, wir leben in einer visuellen Welt, hm? ja genau, und äh, das sind einfach die visuellen Reize hervorschend, eben Hochglanzplakate und so weiter. Und äh, ich sage mal, wir behinderten Leute, wir sind viel eher mit der Nase drauf gestoßen, dass wir eben nicht tanzern und gehen, diesen, mhm. ja, diesen Muskelpaketen und, und diesen Hochglanzmenschen entsprechen, wir sehen das viel schneller. Ja? Äh, Nichtbehinderte brauchen da ein bisschen länger, dass sie das trappen, da okay. meistens, äh, sage ich mal. Ja? So, wie, und, und deswegen sage ich mal, haben wir den Vorteil, uns selbst zu erfinden und uns selber zu finden, wir haben einen Startvorteil, dass wir schneller hinkommen, weil wir schneller mit der Nase drauf gestoßen werden, so wie das Hochglanzplakat, wie es uns alle vorgaukeln, wie wir sein sollen müssen, um jetzt, was ich nicht, den Multiplen zu kriegen oder sonst irgendwas. Ja, äh, ja wir, wir, wir sind da schneller dort, weil wir schneller mit der Nase drauf sind, dass man eben äh, äh, in einer täusch, täuschen und tarnen Welt auch. Blieben. Das heißt, ähm, Gott das, was so alles vorgespielt wird, mit, es ist, muss alles schön sein, es muss alles tip sein, und du musst immer perfekt gestylt sein, mhm. was dich einfach nicht geht, und was mhm. das ist am Ende, mhm. irgendwann kommst du auch drauf, du bist halt du, und mhm. nicht die Supermodel oder der genau. Bodybuilder, genau, und du musst dann du mit dem vorkommen. Genau, sondern du bist deine eigene Schönheit. Okay. Ja? Du bist nicht die Schönheit, die da vorgegaukelt wird, weil, du ist vielleicht auch schön, aber deine eigene Schönheit ist ja die eh die schönste. Das jetzt. musst du bewusst werden. Genau. genau. Okay. Du musst deine eigene Schönheit für dich finden. Und sehen und dich, und dich. wow. Du, du, bist, du musst ein größerer Bewunderer werden. Das ist ein großer Schritt, Karin. Das ist ein großer Schritt, ja. Denn, glaube ich, müssen auch, sollten auch manche nicht behinderte machen, äh, glaube ja. oder? Grundsätzlich tut das jedem gut. Ja. Also grundsätzlich sage ich mal, das ist ja nicht was, was jetzt uns vorbehalten bleibt, ja. uns Leuten mit Behinderung. Sondern grundsätzlich ist das ja eh die Aufgabe von jedem Menschen. Ich glaube aber eben, wie ich vorher gesagt habe, dass wir einen Startvorteil haben. Wir haben die Möglichkeit, viel schneller uns selber zu sehen, zu erkennen, zu finden, mhm. weil wir schneller im Schmerz sind. Weil wir ich schneller kann. erkennen müssen, wir haben nicht den Marktwert, der vorgegeben wird. Ja. Den haben wir einfach nicht. Mhm. Und dann können wir an's machen, wir können uns wehleidig in die Ecke zurückziehen und sagen, ich bin ja arm und behindert und uh! Oder wir können sagen, hm, da gehe ich jetzt durch, und das schaue ich mir an. Und ich schaue den Tiger ins Auge. Ja. <lacht> okay. Wäre spannend. Aber ich glaube, das ist echt ein großer, auch für mich selbst glaube ich, ist das noch ein Punkt, wo ich zu Küchen habe dran. Ja. Also, Wie man so schön sagt, bei uns. Es, ich glaube, das ist auch ein Lebensthema. Ja. Also puh, ich glaube, das dürfen wir Immer mehr, immer besser, oder immer voller. Es hört nie auf. Also einfach sozusagen sich bewusst sein, dass man genauso super ist, wie die anderen schönen Menschen. Nein, nein. Vorkaukeln. Nein, nicht genauso super. Okay. Also vom Werten weg. Okay. Vom Vergleichen weg. Okay? Ja. Also weg vom Vergleichen. Also ich bin super? Ja. Fertig. Und, und, und, und alles sind super. ja. Also eh, also wir sind alle super, aber, aber zuerst erst einmal bei sich. Also, und nicht vergleichen und nicht werten. Je, je, jeder hat seine Schönheit. Aber im Endeffekt muss man doch werten, wenn man mal hingeht, zum Beispiel jemanden äh, ansprechen will mhm. und sagen wie, hey, äh, ja, man möchte anflirten und halt schauen, ob es was wird, dann muss man trotzdem sagen, du, ich bin jetzt da und äh, es gibt zwar andere, aber ich bin mindestens genauso gut und besser als wie die anderen. Passt besser zu dir. Also in gewisser Weise vergleicht man dann doch. Hm. Weil man steht Nein. ja immer in Konkurrenz zu anderen. Ja, man muss sich so sagen. Also wenn man das so sehen mag, ja. Äh, aber es gäbe auch andere Modelle. In meinem Verständnis nämlich gar nicht, schau, ich bin besser nämlich, mich, sondern komm, wollen wir mal spielen. Ja, ja, schon, Aha. aber... Dadurch musst du trotzdem die Personen entscheiden, für jemanden gegen jemand anderen. Meinst du das wirklich, dass man sich eben also? Hm. was nicht. Vielleicht kommt da die Hack in mir durch. Ja. Das wirtschaftliche. Ja. Natürlich, also ich habe es ja auch schon mal. Ich kenne so diesen Satz: Entscheiden heißt immer verzichten. Aber. Also ja, du lebst Polyamor, oder wie du sagst. Ja. Dann kannst du es nehmen. Ja, aber aber. aber na, hm. Also nicht so sehr beim, ich, ich, jetzt sind wir halt schon richtig philosophisch, das finde ich voll, voll spannend. Aber ich, also in meinem Verständnis nach halt tut es gut, nicht so sehr im Vergleich zu leben und nicht so sehr in der Bewertung bei sich und beim anderen. Und, und dann entwickelt sich es eh. Okay. Also ich kann zum Beispiel nur sagen, mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, 98, ja. Wir haben uns kennengelernt, das hat gleich gefunkt. Es war sehr intensiv, aber wir waren überhaupt nicht auf eine Beziehung aus, jetzt im Sinne von zusammen wohnen und eine fixe Partnerschaft haben. Wir, wir haben den Moment genossen, von einem Wochenende aufs andere, und auf einmal war es ein Vierteljahr, und dann war es ein halbes Jahr, und dann haben wir gedacht, okay, was du, und Wir haben gar nicht so viel gedacht, also wir haben einfach die Momente genossen und naja, wir waren 17 Jahre zusammen. Also, das kann ich nur Ihnen irgendwie mitgeben. Also, es ist ja nicht so viel zu planen. Also, vorweg. Mhm. Natürlich, wenn man dann nach einem halben Jahr mal gesagt: okay, wie tun wir jetzt? Und Sagen wir mal, wir sind zusammen. Ja, beziehungsweise wohnen wir jetzt zusammen? Nein, noch nicht. Oder, aber wir machen das so und so. Also, schauen sich natürlich ja. eine, eine. Also, ich bin ein Mensch, ich mag gewisse Verbindlichkeiten auch. Ja. ja? Und. Ähm, Natürlich. Aber gleichzeitig in dem Leben, dass man jetzt nichts vordefiniert bis ans Lebensende. Und wie, also wie ich nur sagen kann aus meinem Beispiel, man kann es eh nicht, ja. ja. Es, es kommt ja eh immer anders, ja. als man denkt. Denkst du, dass es Frauen, die behindert sind, äh, leichter haben als Männer, Partner zu finden? Behinderte und nicht behinderte? Nein, glaube ich nicht. Okay. Also ich, in meiner Zeit, in den 90er Jahren kann ich mich erinnern, gab es auch, ich war auf Kongressen in Deutschland zum Thema Behinderung Sexualität, und da gab es auch so eine Zahl, dass verglichen behinderte Frauen, behinderte Männer, mehr behinderte Männer in einer Partnerschaft standen als umgekehrt. Okay. Und zwar, irgendwer hat dann diese sozusagen diese Begründung, weil es da sehr oft auch darum geht, Behinderung äh, zieht sehr oft einen Assistenzbedarf mit, mit ein. Okay. Also sehr oft. Der wird oft von Frauen gedeckt. Und genau, und der ist sozusagen nicht geregelt mit Förderungen im, im, im Ausmaß des Bedarfes meistens. Das heißt, es müssen meistens die Partner unter Anführungszeichen irgendwie mit an Bord geholt werden, und das tun sich Frauen eher an als Männer. Also das tun sich nicht behinderte Frauen tun sich das eher an, diese Rolle der Unterstützerin mitzumachen als Partnerin, als nicht behinderte Männer, dass sie das okay. sich quasi antun, unter Anführungszeichen. Es okay. würde ja den Rollen ja, ja. entsprechen, sozusagen, den, den, den, den gemachten Rollen. Ja, aber was hat das jetzt mit der Beziehung zu tun? Naja, es gab damals eine Zahl in den 90ern, die ich aufgeschnappt habe, dass mehr behinderte Männer in Partnerschaft mit nicht behinderten Frauen stehen es umgekehrt. Ach so. Ja, aber gut, da kann man jetzt auch philosophieren. Äh, ich glaube es nicht, dass irgendwer leichter hat. Also findest du das? Ich weiß es nicht genau, ich bin immer. Ich habe nicht immer das beste Bild von uns Männern und also gar nicht von äh, nicht behinderten Männern. Also ich bin das ja. Ich habe das Gefühl, dass es, wenn man erlebt, Gesicht hat und dann es geht was, dann ich glaube, es ist Mann oder der leichter jetzt. Also, ich weiß nicht, es ist eine du, subjektive okay, Einstellung. Ja. Subjektiv. Glaubst du, dass behinderte Männer leichter haben als behinderte Frauen? Nein. Nein, umgekehrt. Okay. umgekehrt. Ich glaube, dass behinderte Frauen leichter haben. Leichter haben was? Beziehungen mit Männern einzugehen. Beziehung oder Dates? Das oh. ist ja unterschiedlich. Ja, ist wichtig, genau. Ja? Ich glaube, also Dates auf jeden Fall, glaube ich. Okay. Ich glaube ich. Bin mir nicht sicher. Uh -huh. Wobei, eigentlich Vielleicht. weiß ich gar nicht. Ja. Äh, ne? ja. Eigentlich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Weil ich sogar, ich mein, Dates, ja, ich habe Dates. Ja, ist eh super. Gut, ein Date kriegt man schnell mal hin. Aber das zum zweiten kommt. Aha, dann. ja, genau. Das ist der Genau, ja, ja. Okay, okay. Das ist du noch gern gewusst. Genau. Ähm, ähm, also, wir haben das jetzt geklärt. Und also jetzt sind wir sich selbst hinten und mögen. Ja, und sich selbst und lieben. Sich selbst lieben. Das ist schon mal ein großer Schritt wahrscheinlich. Mhm in die Richtung, sich für jemand anderen mhm. interessant zu machen, oder halt. Mhm. Gut, ähm, wir haben über sich selbst den Körper erfahren, und Dinge haben wir gesagt, mhm. eben so, was vom Fitnessstudio, Theater, mhm. ähm, Tanzen, Tanzen, Massagen, genau. Körperarbeit. Genau, das Kantor. sind alles Dinge, die man halt so mal mhm. googeln kann für seine Umgebung, genau. um da dann mal Sachen zu finden. Genau. Okay. Und du hast dann noch irgendwas gesagt von Amelos und Devotees, ja, einfach. Was ist das? Äh, ja. Also ich denke, als behinderte Person ist es äh, wichtig zu wissen, dass, äh, dass es Menschen gibt, äh, die heißen Amelos oder Devotees, das sind Menschen, die Behinderung äh, ich sag mal, als Fetisch haben. Die Formen von Behinderungen sexuell, attraktiv, erotisch anziehend finden. Das sollte man wissen, dass es sowas gibt. Ähm, so etwas gibt. Und dann gibt es halt ja, Menschen, die so ausgerichtet sind, die, die damit bewusst reflektiert umgehen und den anderen die andere Person als Person sehen und nicht nur als, als, als diesen, Dieses diesen Defekt, Objekt genau, diesen Defekt, der mich jetzt da anhört, sondern die sie damit auseinandersetzen für sich selbst und das eigene Leben, also für sich selber integrierend äh, ähm, da, äh, das Thema für sich äh, erleben können. Und dann gibt es halt natürliche Menschen, äh, die das nicht äh, tun und äh, wo es dann schon ungustig werden kann und aber unangenehm. Okay. Und das sollte man wissen, dass es so gibt und, und, und auf sich aufpassen. Also so zum Beispiel nicht behindert wie auf Menschen mit Amputation stehen. So, ja. Oder Rollstuhlfahrer. Oder Rollstuhlfahrer oder, oder, genau, Beine okay. etc. Ja? Also einerseits ist es gut zu wissen, die muss mich da nur ein bisschen richten, ist es gut zu wissen, dass es sowas gibt, weil kann man ja auch umdrehen. Ja? Wenn ich weiß, dass es sowas gibt, kann man ja auch damit spielen. Okay. <lacht> ähm, aber auf sich aufpassen. Ja. ja. Ähm, wie sagst du? Ich, äh, ich erlebe natürlich oft auch, gerade über Social Media, mhm. dass du dann ähm, angeschrieben wirst von, jetzt ganz das behinderter Mann, ist da ja meistens von irgendwelchen Frauen angeschrieben, hallo hübscher, äh, ich finde dich toll. Mhm. Und das sind dann meistens sehr äh, überzeugende Fotos dabei, mhm. sage ich jetzt einmal. Oh. Und wenn man da jetzt dann jemand ist der auf auf. auf äh, eh schon sucht und gerne jemanden hätte, weil sind dann schon Dinge, auf die man aufpasst, oder? Wenn jemand so. Weil das sind dann meistens solche zwielichtigen Spam-Geschichten, ist meine Erfahrung. Okay. Und da muss man dann, glaube ich, schon aufpassen. Oder wie siehst du das? Klar, ja, also sowas würde ich ignorieren. Das kriege ich auch nicht Behinderte auch. Ja, eh. Irgendwelche Spam-Geschichten. Ja. Also da, da würde ich echt empfehlen, dass ihr. Deswegen auch wenn es schon so gut klingt und so schön ausschaut, mhm. und ein richtig wildes sexy Foto ist, dann ist es meistens ein ja. bisschen gefährlich. Ja, über Social Media würde ich überhaupt äh, schon äh, aufpassen, wer mich da an, anmeldet, da, ja äh, ja. also da, da würde ich sagen, schaut lieber ins Leben, rundherum in die Nachbarschaft. Okay. Da sind doch so nette <lacht> Menschen rundherum. Ja und wenn ich wenn ich schon ins Internet will, dann kann ich ja auch ähm, Dating Plattformen nutzen, kann ich auch. Weißt du, da welche zum Beispiel die jetzt äh, geschickt sind auch für Menschen mit Behinderung? Ich weiß zum Beispiel aus Erfahrung Tinder ist ein Scheiß. Okay. Also habe ich keine guten Erfahrungen gemacht mhm. mit äh, bei den Antworten, die ich, die ich meisten Frauen nicht mal, obwohl sie mich swipen, zu einem mhm. Match kommt, habe ich zum Beispiel nicht mal die erste Nachricht durchgebracht. Okay. Weil dann der Match sofort aufgelöst worden ist. Mhm. Und ich habe es glaube ich, ein Jahr, so alle paar Wochen einmal mhm. intensiver versucht, und mhm. nicht sehr erfolgreich das mhm. Ganze. Also das ist echt so ein Show und Schein ja. und oberflächliches Ding. Naja, ich, mir, mir fallen jetzt zwei ein, wo ich immer denke, wa warum nicht? Also wo ich sagen kann, da, also eine ist eine deutsche Plattform, die die haben halt im Fokus die haben im Fokus Menschen die die alternativ im Sinne von äh, bewusst leben also sei es jetzt mir fällt da gleich an, vegan vegetarisch öko ja. Menschenrechte äh, ähm, politische Arbeit ähm, ähm, top, top, top. sie thematisieren auch Behinderung nicht Behinderung äh, sexuelle Orientierung sexuelle Vorlieben Lebensweisen, äh, Hypersensibilität, was weiß ich, das, das äh, checken sie auch in dem Profil ab und es ist nicht so, dass man dort wirklich suchen kann, nein, sondern sie matchen und du so kriegst okay. ausschließlich Vermittlungsvorschläge aufgrund von ihrem Service. Und ist ja bezahlte bezahlter? Ja, aber es ist wirklich gut leistbar. Und wie heißt sie? www gleichklang. Ah, habe ich schon gehört. Davon. Ja. Hat mir eine ganz liebe Freundin empfohlen. Mhm. Und ich bin ihr total dankbar. Okay. Weil es ist eine. Ich finde es sehr gut. Okay. Ja, ich finde ich sie sehr gut. Es sind halt, natürlich ist Deutschland ist Zentrum. Mhm. Ja, also für uns Ösis, sage ich mal, hm. aber es sind auch Ösis drauf. Da, wo die Liebe hinkelt, da ja, findet hinfällt. dann auch genau. einen Weg. Ja, genau, genau. Und die kann ich, die kann ich empfehlen, also nicht das. Also ich, ja, die kann ich empfehlen, weil, weil ich ja, jetzt ähm, weiß von vielen, äh, dass, die, dass die das gut machen. Okay. Ja? Um, genau, also da. Genau, und das andere ist halt, äh, das nennt sich Handicap Love. Handicap Genau, äh, empfehlen würde ich es jetzt nicht im Sinne von empfehlen, nur als Information geben. Äh, und da muss man aber wissen, da muss man schon wissen, dass das natürlich ein Hotspot ist für Amelos und Devotees. Das muss okay. man wissen, wenn man da drauf also ist. Also für Menschen, die äh, fetisch, die genau. gezielt behinderte Menschen suchen. Die gezielt suchen. behinderte Menschen als Sexualpartner, Partner, Beziehungspartner, was auch immer, okay. oder Hobby-, Freizeitpartner suchen. Mhm. Ja? Also ganz gezielt. Und das muss man wissen. Ja. Und, äh, wenn, und ich sage, da, da, da kann man auch äh, sich schrecken. Und da kann man auch äh, negative Erfahrungen mhm. machen. Da kann man aber auch sehr nette Menschen treffen. Mhm. Es geht beides. Aber man muss wissen, da sind natürlich Menschen auch drauf, die ganz gezielt behinderte Menschen suchen. Okay. Ja? Das muss man wissen. Ähm, hast du zum Schluss noch ähm, zwei, drei Tipps, die man bei der Partnersuche als Mensch mit Behinderung irgendwie so beachten kann, oder? Erst würde ich sagen, dass man sich das Leben sehr gut einrichten darf und soll, dass man gut leben kann. Also, jetzt meine ich wirklich so diese Rahmenbedingungen. Dass man die Hilfsmittel hat, die man braucht, dass man einen netten Lebensraum hat, dass man wenn man Assistenz braucht, dass das alles möglichst gut läuft und gut ist, dass man seinen Körper gut versorgt, dass man seine Mind gut versorgt, dass man wirklich rundherum einen Rahmen schafft, wo man sich wohlfühlt. Okay. Das ist das Allerwichtigste. Und wo man auch mit seiner Behinderung gut klarkommt. Mhm. Ja. So. Und von dem aus dann die Fühle ausstrecken und sich ins Leben stürzen, da wo Menschen sind, da was einem interessiert und mutig sein und Körbe kriegt jeder und ja rein ins Leben rein ins Leben und Körbe kriegt jeder ein guter Schluss. ich danke dir fürs Gespräch Gerne Martin. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Wenn ihr Fragen an die habt, ich werde sie weiterleiten. Und du wirst sicher gerne auch noch Fragen beantworten in den Kommentaren oder so. Wäre lieb von dir. Gerne. Falls ich keine Antworten finde. Äh, ansonsten danke. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch. Und lasst mal ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.